Ich stehe hier und singe von neuen Knabereien, Aus meiner Mixmaschine, so knackig und so fein Drei Sorten leckere Nüsse, Rosinen mit dabei Hültjes Studentenfutter, die tollste Knabberei Komm, mach du!